Ja, ich freue mich, dass ich heute hier ein bisschen oder referieren kann, Thema ZIM, äh, aus Sicht der Westnetz. Bevor wir starten, darf ich mich kurz vorstellen. Äh, mein Name ist Jörg Brandt, ich bin ja, seit 25 Jahren bei RWE tätig, beziehungsweise jetzt Westnetz. Westnetz ist Verteilnetzbetreiber im RWE-Konzern, 100% Tochterunternehmung der RWE Deutschland, wir versorgen einen Großteil in ja, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und so weiter die Menschen mit elektrischer Energie und auch mit Gas. Und ähm, ja, zum Thema ZIM, ich bin auch im DKE Nummer 52, da hatten wir das Thema. Insofern ich habe ein paar Unterlagen bereitgestellt, wie wir seitens Westnetz mit dem Thema umgehen. Ich selber vielleicht noch bin dort im Spezial zur Bestrom. Wir planen und bauen die Hochspannungsnetze und wir machen auch den Betrieb der Hochspannungsnetze. Ich habe früher auch Nachrichtentechnik, Sekundärtechnik gemacht, also Sozusagen, sekundärtechnischen Hintergrund. Äh, ja, das vielleicht kurz eben zu meiner Person allgemein. Ja, Herausforderungen im Alter eines Netzbetreibers. Wie sieht das aus Sicht eines Verteilnetzbetreibers aus? Und ähm, mal sehen, ja, da habe ich also eine Folie, die wäre mir wichtig. Ganz am Anfang, bin ich auch ehrlich, die haben wir geklaut, von Professor ähm, Kai Lupa. IT-Landschaft. Äh, und IT-Systemlandschaft in der Energiewirtschaft heute und morgen. Wir haben also, das ist ein Thema, da kranken wir dran seitens RWE und Westnetz, eine Vielzahl von Systemen, sei es Abrechnungssysteme, Datenbanken, Geoinformationssysteme und so weiter. Und man neigt dann dazu, es ist wieder im Rahmen der Energiewende eine neue Datenbank erforderlich. Ach ja, die Daten haben wir ja schon. Und man sieht das hier schön auf der linken Seite, dann mit kreuz und quer über das cada system das ist hier oben das Netzleitsystem, Energiedatenmanagementsysteme, Asset-Systeme, Netzinformationssysteme, aber auch Planungstools wie Integral oder so. Da werden die Daten dann hin und her geschaufelt, von rechts nach links, von oben nach unten. Die sind ja irgendwo vorhanden und man bastelt mal eben schnell was und ja, dann läuft's und dann ist gut. Da kommen wir irgendwo her, weil wir diese Vielzahl von Datenbanken, da müssen wir uns auch selber ankreiden in der Vergangenheit gar nicht so überblickt haben. Natürlich ist es auch in großen Konzernen wie dem RWE so, mit Zuständigkeiten, jeder ist dafür was anderes zuständig, da kommt auch dann die ganze Organisationsgeschichte mit rein. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, dieses Thema mittel- oder langfristig, muss man so sagen, zu integrieren, in eine Systemplattform, eine Integrationsplattform äh, zu gießen. Und da kommt dann das Thema Zin. das sehen wir hier auf der rechten Seite, da tauchen dann auch die äh, Netzleitsysteme auf, die anderen Datenbanken, äh, die wir da letzten Endes hier mit integrieren wollen. Also ZIM als Integrationsplattform ist unser Ziel. Dieses Ziel ist nicht in drei Monaten, sechs Monaten zu erreichen, sondern es wird Jahre dauern. Ich komme nachher nochmal zum Zeitraum, wie wir das vorhaben. Aber es ist wichtig, aus meiner Sicht jetzt die Weichen zu stellen und jetzt in diese Richtung zu gehen. Äh, wenn man in dem kleinen klein verhakt, kommt man da nicht weiter. Ja, mein Vortrag selber wird sich ähm, im Speziellen jetzt darauf richten, auf das Thema der Skada-Systeme und der Marktsysteme durch die Energiewende getrieben. Also ich werde jetzt nicht zu dem ganzen Thema Geoinformationssysteme und so weiter was sagen, sondern der Fokus liegt ganz klar hier auf der Netzwerkebene, Skada-Systeme und die äh, Schnittstelle zum Markt, die wir da benötigen. Springen wir einmal ähm, zukünftige Anforderungen im Rahmen der Energiewende. Was ist da seitens eines Verteilnetzbetreibers wichtig und äh, worauf sollten wir achten? Ja, äh, die gemeinsame Inter Infrastruktur zwischen Markt und Netz, die ist unten dargestellt, den ich schon erwähnt. Und da taucht dann auch die Integrationsplattform äh, letzten Endes wieder auf. Für uns als Verteilnetzbetreiber ganz klar wichtig das Thema Markt und äh, reguliertes Geschäft. Stichwort Ampelkonzept, BDEW Ampelkonzept werden Sie hier kennen grüne, gelbe, rote Ampelphase. Gerade in der roten Ampelphase ist es natürlich netzdominiert und da muss auch der Verteilnetzbetreiber letztlich Eingriffsmöglichkeiten bekommen und haben. Das führt dazu, um das überhaupt realisieren zu können bei uns in der Westnetz, dass wir also ein Programm gestartet haben, um gerade auch in der Mittel- und Niederspannung, das ist hier dargeführt, die Automatisierungstechnik zu erhöhen. Also wir haben in diesem Jahr beispielsweise 70 Ortsnetzstationen automatisiert, ähm, wir haben auch regelbare Ortsnetztransformatoren, Längsregler und so weiter. Wir brauchen also immer mehr Daten aus dem Mittel- und Niederspannungsnetz, um die Verteilnetze überhaupt noch fahren zu können. Äh, diese Aufgabe wird letztlich immer anspruchsvoller und da ist auch noch nicht das Ende erreicht. Auch wenn wir natürlich heute sehen, äh, ja, Photovoltaik ist so ein bisschen abgeschwächt, äh, nicht mehr durchsteigen, Aber Windenergie haben wir gerade seitens Westnetz in Rheinland-Pfalz noch hohe Steigerungsraten. Wir brauchen diesen Datenanteil in den SCADA-Systemen bei uns. Also ein wichtiger Punkt hier, Automatisierung in den Verteilnetzen steigt. Ja, Herausforderungen im Alltag eines Netzbetreibers. Was ist so die tägliche Praxis bei uns in der Westnetz mit den SCADA-Systemen? Wo kommt es drauf an? Wo sind die Herausforderungen? Hier hat man ja Probleme gesagt, aber das Wort ist ja gestrichen bei uns. Ja, wir haben einen äh, hohen Aufwand mit den Implikationen, also Implementierung von Funktionen und Diensten, immer neue Schnittstellen und diese Anforderungen halt umzusetzen, machen hohen Aufwand nötig. Hohe Pflege von Systemdaten, auch bei der Parametrierung der Systeme. Und äh, der dritte Punkt, die dynamischen Netzveränderungen, weil das Netz lebt halt stark, müssen händisch, damit immer angepasst werden. Wir haben ja ganze Mannschaften. Datenaufbereitung und so Bildaufbereitung, die das dann hier im das system irgendwie händisch nachflicken und so weiter. Auch das läuft nicht automatisiert, aber das muss natürlich unser Ziel sein, dass wir irgendwo dahin wollen, dass wir ja, diese Netzänderung, Topologieänderungen automatisiert irgendwann bekommen. Ja, Skalierbarkeit von Systemarchitekturen ist notwendig und die Integrationsplattformen, die wir heute haben, sind an der Stelle. Hersteller spezifisch. Ich muss da auch ganz klar sagen, da müssen wir auch als Netzbetreiber uns an die eigene Nase fassen, das ist mir da wichtig, weil wir haben natürlich in der Vergangenheit auch immer Vorgaben gemacht an die äh, SCADA-Hersteller, wir haben PSI im Einsatz, aber ich will auch die anderen Siemens, ABB und so weiter hier erwähnen, ja das hätten wir gerne so, das hätten wir gerne so und da hätten wir gerne rosa karierte und so weiter. Das kommt natürlich, dann würde uns das alles schön gemacht, aber ähm, ja, dieser topologische Ansatz, der dann in den Hintergrund und man ist dann schnell in einer individuellen Lösung und nicht in einer allgemeinen Lösung. Also das sind die Dinge, wo wir uns auch selber ja, an die eigene Nase fassen müssen. Ja, Anwendungsfälle und Ziele für ZIM. Wo wollen wir hin? Anwendungsfälle. Verbesserung des Technologiewandels, vereinfachte Integration von verteilten Anwendungen, auch Implementierung einer offenen ZIM-Integrationsplattform. Das ist mir jetzt wichtig. Das wird so als roter Faden sein. Diese Integrationsplattform soll sich dann durch die komplette Wertschöpfungskette ziehen. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Also letzten Endes bei uns von der Umspannanlage über das system bis hin auch zum Marktteilnehmer. Oder auch von der Steuerbox, die aus dem Markt kommt, bis hin ins Kadersystem. Also das muss entlang der Wertschöpfungskette eine komplette Integrationsplattform sein. Darum, da liegt das Ziel. Ja, Profilierung und Modellierung ist glaube ich klar und hier ist nochmal dargestellt Marktsystem ZIM Integrationsplattform dann dazwischen Allgemein, da gehe ich jetzt mal schneller drüber hinweg das sind mehr so die, die allgemeinen Folien ZIM ist ein abstraktes Informationsmodell wo sich halt unsere wichtigen Objekte widerspiegeln sollen ZIM unterstützt auch Nummer drei, die genormten Themen und äh, bietet auch Möglichkeiten, Stichwort Open Source, auf offenen Software-Technologien hier Dinge äh, gestalten zu können. Zirmentor unterstützt die Integration durch Definition allgemeiner, äh, Sprachen, einer allgemeinen Sprache, Semantik und Syntax. Ja. Für uns wichtig auch äh, öffentliche Daten, zum Beispiel Objektdaten und so weiter, von Leistungsschaltern, Transformatoren, die wollen wir also hier integrieren. Das ist dann das langfristige Ziel. Jetzt habe ich zwei Bilder, wie man das anders ähm, darstellen kann. Das finden wir oben halt wieder den Markt und ähm, da sind die Marktsysteme, Marktmanagementsysteme und unten finden wir das Skada-System aus dem regulierten Bereich. Das sind die Skada-Systeme hier, die der Netzbetreiber als für die Netzführung braucht. Aber relativ, relativ neu durch die Energiewende sind halt die oben skizzierten Marktmanagementsysteme. Und das ganze Energieinformationssystem, das ist mal hier gelb dargelegt, da wollen wir hin, das ist dann die, ich nenne sie mal ZIM-Wolke, diese integrierte Plattform, die wir hier schaffen wollen, aus meiner Sicht auch langfristig schaffen müssen. Wir sehen hier rechts so in der Ecke, man kann es hoffentlich lesen, virtuelle Kraftwerke. Das sind dann Kraftwerke, beispielsweise Windanlagen, aber auch ein Zusammenschluss von Photovoltaikanlagen. Die sind also im RWE-Konzern hier im Augenblick äh, an das äh, Marktmanagementsystem, was bei uns im Aufbau befindlich ist, in der Regel angebunden. Da finden also die Marktschnittstellen, die ähm, ja, Broker und äh, wer den Markt da mitmacht, der findet sich dort oben wieder, praktisch in der Schnittstelle im Marktsystem. Ja, ganz unten rechts finden wir dann auch diese Themen, Smart Mieter. Und Steuerbox, auch das muss irgendwo gehandelt werden. Das ist aber auch ein nicht reguliertes Geschäft und das finden wir dann hier oben wieder in der Schnittstelle zum Markt. Ja, eine andere Darstelle, Darstellung und auch Hinweis auf Schnittstellen. Auch hier nochmal dargestellt oben die Marktmanagement-Systeme. Dann virtuelle Kraftwerke, wie gerade gesehen, und wir haben dann hier eine Plattform Energiemarktebene. Insbesondere natürlich auch hier das Thema der Erneuerbaren. Und unten finden wir das Thema der, der Skala-Systeme und der äh, Netztopologie. Letztlich ist das nur eine andere Darstellung wie auf der anderen Folie, äh, spiegelt aber auch nochmal die Anwendersicht aus meiner Sicht gut wider. Ja, wo stehen wir heute? Wo stehen wir morgen? Wo kommen wir hin? Wo wollen wir hin? Oben finden wir halt im Augenblick dieses Konstrukt hier, was wir bei uns haben. Wie zeichnet sich das aus? Wir haben mal also Systeme, die irgendwie gekoppelt sind, Marktsysteme, auch SCADA-Systeme sind irgendwie gekoppelt über Tase-Protokolle und so weiter. Und daneben rechts die virtuellen Kraftwerke, die EEG-Anlagen, die wir haben. In der Praxis sieht das heute wie folgt aus, jedenfalls bei uns, dass wir oft bei großen Windparks mittlerweile ja, zwei Fernweggeräte zum Einsatz haben. Ein Fernweggerät für die Marktschnittstelle. Und dann baut der Netzbetreiber wie ein zweites auf und äh, das ist dann unten ans System angeschlossen. So ist das heute, das ist natürlich volkswirtschaftlich totaler Blödsinn, aber im Augenblick nicht anders machbar. Ähm, ja, wir müssen letzten Endes sehen, dass wir das Netz regulatorisch im, im Griff behalten und äh, die Teilnehmer wollen natürlich auch im Markt mitspielen und dann finden sich solche Konstrukte wieder. Also das ist bei uns die Welt heute. Ich war gestern noch vor Ort in einer kleinen Windkraftanlage, wo auch dieser Konstrukt gerade im Aufbau ist. Oben die Schnittstelle zum Markt ist vorhanden. Unten können wir bisher nur ein-aus abriegeln Und da wollen wir jetzt hin, dass wir auch Blindleistungen besser aussteuern können. Und wir brauchen an der Stelle mehr Daten und mehr Steuerungsmöglichkeiten. Am Beispiel EEG anlagen wir das dann an den Parkregler, an dem wir dran gehen. Hier im Beispiel wo ich gestern mal was von Enercon, wo das sehr gut funktioniert. Also die Steuerung, auch der Eingriff unserer Netzführung in der Westen jetzt wird schon komplexer und ist nicht mehr so. Dass man sagen kann, naja, im Notfall, Notaus und fertig. Wir brauchen die Daten, Stichwort Blindleistung und Spannungsbereitschaft, äh, also, dass wir die Spannung halten können, sind da ja die, die Schlagworte. Und hier unten am Skala-System finden wir natürlich die Umspannanlagen. Ja, unten dargestellt, das ganze System finden wir wieder die Integrationsplattform, die äh, virtuellen Kraftwerke. Local Control und ähm, diese ZIM-Plattform, die dehnt sich dann aus und da finden wir unten rechts in der Ecke, das wäre mir auch noch wichtig, das Thema ähm, sonstige Datenbanken. Da finden wir das auf der ersten Folie, was ich gezeigt habe, wieder. Wir haben also diverse Datenbanken, wo wir unsere Betriebsmittel und äh, andere Dinge ja, irgendwo abgelegt haben, die auch wieder mit dem Netzleitsystem äh, kommunizieren müssen. Und gerade diese Datenbanken, wir haben jetzt noch unsere... Sind gerade dabei, äh, unsere ja, Schaltdatenbank, also wo ganzen Umspannanlagen, Transformatoren, Daten, Schutzdaten haben, die haben wir neu ausgeschrieben und da war auch ein Fokus ganz klar, die muss zinnfähig sein. Ganz einfach, damit wir diese Schnittstelle hier später auch realisieren können, umsetzen können und äh, nicht, dass wir uns da nachher irgendwo fesseln anlegen und das nicht können. Äh, unten finden sich dann die Umspannanlagen wieder. Ja, lassen Sie mich noch ein Wort sagen zum Thema 61 IEC 61 850, weil die finden wir ja unten in den Umspannanlagen wieder. Da haben wir eine Modellierung seitens RWE gemacht und eine Schaltanlagenmodellierung auf Basis IEC 61850 wird dann durch die ZIM-Modellierung, die wir im adaptiert. Also das Thema 61 850 und ZIM muss am Ende des Tages äh, da zusammenspielen. Das ist äh, ganz wichtig. Ja, dann... Komme ich auch schon zum Fazit und zum Ausblick. Ja, wo wollen wir hin? ZIM soll als Integrationsplattform bei der Westnetz implementiert werden, habe ich erläutert. Das Soll steht da, aber man weiß ja nie, was kommt. Also wir haben es ganz klar auf dem Radar und ähm, ist auch in unserem Business-Play mit drin. Aber am Ende müssen wir natürlich schauen, wie wir es hinkriegen, auch zeitlich. Ja, die Integrationsplattform bezeichnet dann die Kommunikation der Produkte die es ermöglichen, diese Applikationen entlang der Wertschöpfungskette äh, ja, prozessorientiert zu verbinden. Hier dargestellt zum Beispiel Wunschveranlage, mit Markt. Das ist so der rote Faden, der uns da treibt. Ja, nächster Punkt. Besten jetzt wird sein Personal für die neuen Technologien ausbilden. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Äh, wir müssen uns dann damit beschäftigen, auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich damit beschäftigen. Da haben wir auch ganz klar Ausbildungsstränge hier vorgesehen, um das Thema auch den Mitarbeitern näher zu bringen. Auch so neue Technologien fallen nicht vom Himmel und ähm, ja, man muss sich dann mit den Modellierungen und so weiter beschäftigen. Ja, wir werden den Einsatz von offenen Softwaretechnologien auch bei Lieferanten vorantreiben, Stichwort Open Source. Haben wir heute noch nicht, aber das ist uns wichtig, dass wir auch bei zukünftigen Ausschreibungen, Applikationen darauf achten, ähm, damit wir uns da nichts verbauen. Ja, und zum Schluss ZIMP, Integrationsplattform, sichert die Zukunftsfähigkeit der Westnetz. Kurz zu unserem Zeitplan. Ich habe das am Anfang erwähnt und will da nochmal kurz darauf zurückkommen. Wie sehen wir den, den Zeitplan für die Modellierung und so weiter? Ähm, die Westnetz ist nicht alleine im RWE-Konzern. Wir haben andere Gesellschaften wie die Sywag, die Lechwerke und so weiter. Wir planen hier ein gemeinsames Systemkonzept und im Rahmen dieses Systemkonzeptes, Systemkonzept Sekundärtechnik, soll auch dieses Thema äh, verankert werden und auch die Zinnmodellierung wollen wir hier beschreiben. Da wird es natürlich teilweise Unterschiede geben, aber das Grobe, der Rahmen soll hier beschrieben werden. Da rechnen wir mit, größenordnungsmäßig jetzt nicht erschrecken, bis 2018 und bis wir diesen Rahmen da hier dann wirklich implementiert und umgesetzt haben, allein für diese Welt, rechnen wir mal locker bis 2020. Jetzt wird einer sagen, noch lange hin, aber ich möchte da ein bisschen oft drängen, wenn man nicht anfängt, die Jahre gehen schnell dahin. Und ähm, insofern haben wir uns als Ziel gesetzt, damit jetzt anzufangen und den Weg dann an der Stelle zu verfolgen. Ja, und dann wäre ich auch schon am Ende. Ich stehe natürlich gern für Fragen und so weiter, Anregungen zur Verfügung. Und dann sind wir natürlich auch immer schnell, da müssen wir weiter zurückspringen, in dem Thema, wie betreibe ich die Energienetze? Der eine hat andere Daten als der andere und das werden wir nicht gleichziehen können, weil dafür sind die Energienetze und auch die Betriebsführungssysteme der Energienetze einfach äh, zu stark gewachsen. Also in wird es nicht die drücken auf den Knopf, dann kommt eine Lösung raus, dafür sind wir unten in den Anlagen schon unterschiedlich, haben wir unterschiedliche Meldungen und so weiter. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Leistungsschalterwarnung. wenn die Heizung kaputt geht, hat RBE, haben andere Unternehmen nicht. Und wenn sie das implementieren, auch in der ganze Zinnwelt und so weiter. Es geht hier um den Rahmen und die Modellierung wie tun wir das? Das was, also was kommt da genau raus, das sehe ich durchaus, das kann unterschiedlich sein. Ich weiß nicht, die Frage damit beantwortet, aber Ja, sonst. Ja, ich, ja. Ich <lacht> Schießen wir an unser Kadersystem. system wenn wir die äh, Manchmal müssen wir, wie gesagt, an die Schutzgeräte dran, dann gehen wir an die Zähler dran, da gibt's halt manchmal müssen wir auch direkt an die Wander dran oder an den Parkregler. Da kommen also die Daten schon aus unterschiedlichen Quellen. Für uns ist es jetzt, wir werden also neue technische Anschlussbedingungen schaffen, wo wir das auch vorgeben sein, ins Westnetz, damit wir das überhaupt bei uns im Westen wieder ziehen können. Also das bleibt eine Herausforderung. Vielleicht kann ich es auch so belassen. So also die eine Lösung, und die ist es dann für alle, ich glaube, die wird es nicht geben, dafür sind die Netze schon zu weit gewachsen und existieren schon. erstmal nicht, weil wir sind da ähm, an der Stelle rein auf den regulierten Markt, beziehungsweise rein auf dem regulierten Markt. Wir bieten aber hier an, so eine Plattform, um letzten Endes das Integrations- über Gewandhaft zu lösen. Wir wollen nicht jede Steuerbox anschließen, aber wir bieten das an, äh, um einfach äh, ja, Vorteile zu haben, damit wir die Daten nicht rein reingreifen müssen. Wir können als Netzbetreiber, also ist nicht unser, unser, als Netzbetreiber haben wir mit ihrer Steuerbox erstmal nichts zu tun, um das mal gut zu nehmen. Ja. Das ist nichts, ganz, nichts ganz Neues. Die Frage ist nur ist der Durchgriff, weil die ähm, Verantwortung bei den Systemen, die liegen natürlich immer bei den Prozessverantwortlichen und äh, da muss man einfach schauen, das geht nur so ein Thema. Ähm, insofern die Frage ist äh, absolut berechtigt, wenn Sie die Rückendeckung da der Geschäftsführung haben und eine Einheit auch haben, die darüber spricht. Sonst wird das nicht funktionieren. Sonst weil die Einzellösungen, die links dargestellt sind, sind im ersten Step, äh, Step wahrscheinlich die billigeren. Ich sage nicht die Preisbeziehung, sondern ich sage bewusst die billigeren. Da wird jeder eben mal, fliege ich hier nochmal und mache ich da nochmal. Und insofern müssen Sie immer schauen, so machen wir es. Wenn Sie ein größeres Thema haben, jetzt müssen wir doch mal hier ein größeres Update fahren oder die Daten dann ganz austauschen, dann muss einer sagen halt stopp, so nicht, wir haben da unsere Vorgaben, bitte denkt dran, A, B, C, D berücksichtigen, damit wir auf dieses rechte Modell kommen. Sonst wird das nicht funktionieren. Also Frage insofern, wir haben eine Einheit. Die sich darum kümmert. Wir haben ja in der RWE auch ganze IT-Einheiten sonst noch. Aber wir haben auch in der Westnetz eine Einheit, die so ein Thema bündelt an der Stelle. Und da läuft jede Beschaffung größerer Art drüber. Ja, und am Ende ist es natürlich immer ein Kampf, auch dies durchzusetzen. Ja. Also insofern, das ist eine spannende Herausforderung, so mal eben, löst es es nicht. Weil die Summe ist nachher günstiger, aber diese Einzellösung, da muss man dann natürlich für kämpfen. Also ich glaube, das funktioniert schon ganz gut mit der Diskussion. Es kommen interessante Fragen. Vielleicht noch als Hinweis, wenn wir, also in der Standardisierung sagen wir dann zu einer Spezialisierung Profil, äh, um sich da etwas von den proprietären Standards einfach zu distanzieren.